sie uns erzählt. Und sie reitet schon seitdem sie drei Jahre ist. Hier in Köps war sie im letzten Jahr schon erfolgreich und daher ist auch Köps ihr Lieblingsturnier. Das Lieblingspony, das Lieblingspferd, rhino und Grace und ihr Lieblingstrainer, das ist ihr Onkel Thomas Kuhne. Und am liebsten macht sie mit ihrem Pony die Ponys freilaufen lassen. Das finden die bestimmt auch ganz gut. Aber freilaufen darf das Pony heute nicht von Carla, denn sie sitzt um drauf. Grace van Falling sagte: Carla Bachel, Rheinverein Pfarrkirchen. Carla Bachel aus Parkirchen und Grace Fan Faling Sante. Und man hat es schon gehört, den Zuschauern hat es richtig gut gefallen, Carla. Und auch der Jury hast du am besten gefallen bisher. Daher die Wertnote 8,3 und die Führung im SC Bayern Kids Cup.